Das Thema Behinderung und den gesellschaftlichen Umgang damit. Zitronenwasser versteht sich als Plattform, um die Anliegen von Menschen mit Beeinträchtigungen einer breiten Öffentlichkeit mitzuteilen. Sie erzählen abseits gängiger Klischees und mit Humor aus ihrem Leben. Die eingerechte Folge Familie Feuerstein, die wir soeben gesehen haben, beschäftigt sich mit dem Thema Mutterschaft und Beeinträchtigung bzw. Behinderung. Und in einem sehr persönlichen Interview gewähren Tochter Lea und Mutter Bernadette Feuerstein Einblicke in ihre Lebenswelt. Ernst Spießberger wurde 1967 in München geboren, lebt und arbeitet in Wien. Nach seiner Zimmermannslehre und der Gesellenprüfung arbeitete er als Autodidakt in den Bereichen Skulptur, Malerei und Keramik. 1989 bis 1997 war er Betreuer bei der Lebenshilfe Oberösterreich und bei der Caritas Linz und absolvierte auch eine Ausbildung zum Fachbetreuer. Er studierte anschließend Bildhauerei, Tanzmedialer Raum an der Kunstuniversität Linz und setzte sein Studium Anfang der 2000er Jahre an der Kunsthochschule Berlin, Weißensee und an der Humboldt-Universität in Berlin fort. Weiters studierte er Szenografie an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam und schloss mit einem Diplom. Seit 2002 ist er freischaffender Künstler und Filmemacher. Nach seinem Umzug zurück nach Wien arbeitet er in der Multimedia-Gruppe der Lebenshilfe Wien und gegenwärtig ist er Geschäftsführer von Zitronenwasser Social Art Movie. Zudem hat er mehrere Lehrtätigkeiten an Universitäten und Schulen inne. Martin Habacher absolvierte die Handelsakademie und studierte. Danach, wie er selbst schreibt äh, einen zweijährigen, nach einem zweijährigen Besuch in der Werbewelt und ist heute selbstständiger Social Media Berater. Mehr über Martin Habacher finden Sie im Internet unter www.marbacher.com bzw. über Facebook als Blogger on Wheels. Den Fernsehpreis der Erwachsenenbildung 2013 in der Sparte Sendereien überreicht und der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Ingenieur Rudolf Danton an Ernst Spiesberger und an Martin Habacher und ich darf sie zu mir ausbilden. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Ich muss ehrlich sagen, ich bin total überwältigt. Das war ich nicht vorbereitet. Ich bin ich komme Kommunen her und, und Glückwünsche an alle anderen. Ja, ich würde mal <lacht> das sagt man nicht. Und äh, ich denke mal, Martin, du bist die Stimme der Sendung. Vielleicht weißt du ein mehr. Ich meine, vielleicht nur dazu zu der Sendung. Wir haben nur fünf Sendungen gemacht ja, und haben jetzt schon zwei Preise bekommen. <lacht> so, hab ich habe schlecht ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht mehr Sendungen gemacht habe. Okay. Es ist genau richtig. Das beste ökonomische Ergebnis. Zwei Preise für ein Volk. Ah, ja auch von meiner Seite danke. Ich werde immer angesprochen, hey, du bist der Mann von Zitronenwasser. Äh, nein, ich bin nur das Gesicht von Zitronenwasser. Der Mann steht hier. Wir beide sind sehr glücklich darüber, glaube ich. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Auch Gratulation an die harte Konkurrenz. Ich glaube, Sie wollen nicht, dass wir Kronen haben. <lacht>